Herzlich willkommen meine Lieben, heute ist es soweit, ich bekomme mein neues OnePlus. Aber bevor ich da reinschaue, möchte ich über dieses Baby sprechen. Mein OnePlus One. Ich gebe zu, akkutechnisch habe ich ein Glück, weil ich habe den E-Rolli. Der E-Rolli hat einen USB-Stecker und mit dem USB-Stecker kann ich mein Handy anstecken und habe sozusagen die Mega-Powerbank immer dabei. Es ist jetzt 3 drei, drei Jahre und sieben Monate alt, ich bin begeistert. Einziger Kritikpunkt, wenn ich einen habe, ist das Display. Wenn das einmal einen winzigen Sprung hat, dann ist es sofort im Arsch. Also das ist ein riesiger Minuspunkt in meinen Augen, dass das bei beim kleinsten Knacks schon nicht mehr so gebrochen ist. Wenn es für ein Akku nicht wäre und die Specs von dem neuen mit so viel versprecht wären, würde ich eh noch nicht wechseln. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht zum Fünfer gegriffen habe, weil ich eben durch den Rolli mit der Powerbank durchaus den Tag durchkomme. Ja, so viel zum OnePlus One. Und jetzt... schauen wir da rein. So, wo okay, so. geht's Und hier ist es schon. Zettelchen. Ah, Packaging List. So, hier, ich nehme nicht an, dass das das OnePlus One ist, das war ein bisschen dünn. Schauen wir mal rein. Panzerglas. <lacht> Geil aus. Und Leute, das ist echt... Boah! Wenn das noch oben drauf kommt, das ist wirklich sehr, sehr dick. Das ist echt Mann. ein richtig geiles Teil. So, hier ist die Gebrauchsanweisung, wie man dieses Glas anbringt. Ich werde darüber vielleicht noch ein eigenes Video machen. Und wichtig, es gibt ein eigenes Brillenputztuch, sage ich jetzt einmal. Ein kleines Tüchlein zum Reinigen des Glases. Sehr nice. Also hier haben wir das Glas. Das werden wir mal extra anschauen. Rot, die Farbe der Liebe oder des Formplaffs. Hier haben wir eingeschweißt, wie sie sich klärt. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Kass! Yes. Oh yeah. Ach ja! Mir schüttelt es vorsichtig raus. Wow! Schönheit. Hm. Mit einem hübschen Bändchen zum Rausziehen. Das ist da echt super eingeklemmt. Oh mein Gott! Das Ding ist schwer, Leute! Wow! Das ist sicher der Glas. Also das Glascover, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ist, der Midnight Black. Shit, das Ding ist echt. Echt heavy. Vergleichen wir mal. Na wohl ich glaube es ist gar nicht viel schwerer, aber es fühlt sich dadurch, dass das mit Sandstone ist. Das wirkt massiv. Es hat echt. Wow! Ich bin begeistert. Schauen wir, mal, was da noch drinnen ist. Oh ja. Oh, uh, da ist ein Cover drin! Eine Gummihülle fürs Handy! Oh yeah, Babygirl, that's cool! Okay, das ist geil! Das heißt, hier habe jetzt ein ein Gummiding hinten, und vorne kommt noch das Panzerglas drauf. Und dann bin ich, glaube ich, für den Judgment Day, ready. Hier ist der SIM-Karten-Clip. Und ich nehme an... Oh ja, yeah. Hier gibt es auch noch eine Bibel. Da ist auch noch irgendwas drin. Ein... oh, uh. Now we are talking. Sticker. Ah ja, genau. Da war noch was. Da haben wir noch. Natürlich. Der Klassiker. Das rote Kabel ist jetzt rund. Die Kabeln sind sonst immer so mühsam. Und das ist das coole Klammer. Sodass man es dann für die Reise geschickt einpacken kann. Und. Das Magic-Teil. Dash-Charger. Okay. Hier ist es nun, mein neues OnePlus 6. Das erste Telefon mit Fingerprint-Erkennung. Wobei ich glaube, ich hätte da ein Problem Wobei, naja. Mit den kleinen Händen sind die Dinge ja immer schwierig. Aber es könnte sich ausgehen. Wir werden es rausfinden. Danke fürs Reinschauen und ähm, wir sehen uns mit dem Ding bald wieder. Ciao!